Wie würde überhaupt meine Traumwohnung aussehen? Mhm. Auf jeden Fall große Fenster mit viel Licht. Hohe Decken würden mir super gefallen. Noch beständig. Sollte im Grünen sein, naturverbunden, bleibt mit Vogelzwitschern in der Nähe. Ähm, ich bin mit Fahrrad gern unterwegs, sollte auf jeden Fall ähm, fahrradfreundliche Gegend sein. Meine Wohnung sollte ich barrierefrei erreichen, damit ich auch im Alter ohne Sorgen dort leben kann eben so lange wie es geht, in meinen eigenen Räumen, Terrasse, wäre schön oder ein Balkon, um schnell frische Luft zu schnappen, hey, Hoho, oh, steh auf, wir müssen zur Baustelle, wir sind zu spät, los! Hey, oh oh,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 Und da sehen wir, was da gerade los ist. Wir müssen uns erstmal einen Zugang schaffen. Das Treppenhaus ist ja schon gebildet. Die Treppe ist da. Wir müssen erstmal bis dahin kommen. Mal gucken. Vielleicht können wir durch die Zwei-Zimmer-Wohnung einfach mal durchmarschieren zum Treppenhaus. Guten Tag. Hallo. Wie geht's? Wie Gut, ein bisschen Aufnahme. Ja, ja, das dürfte übrigens die äh, die äh, gerechte Wohnung sein. Die zwei zimmer müsste eine äh, eine Wohnung sein. So. Genau, jetzt äh, entstehen hier noch äh, weitere Wände, äh, Zimmer, äh, wie Sie sehen, relativ hohe Decken haben wir hier. Genau, hier ist das Treppenhaus. Hallo. Das ist übrigens die Zwei-Zimmer-Wohnung, die noch entsteht. Die ist ca. 50 Quadratmeter. zwei zimmer Küche, bad und hier ist unser Highlight, äh, die Wohnung über zwei Ebenen, also Masonettenwohnung. Hier ist äh, der Aufzugschacht nochmal. Und wir sind hier im Treppenhausbereich. Hier geht es runter zum Keller. Und hier geht's es rauf zu der, der ersten Etage. Und folgen Sie mir einfach. Guten Tag! Hallo. Hallo, Herr Kenner. Hallo, wir machen ein bisschen Aufnahmen. Wir machen Aufnahmen hier. Von in Ordnung, oder? ich gesagt den wäre ich noch bei. Meine, meine Mike wusste das Sind schon noch alle natürlich hübsch also. Ja, natürlich. <lacht> genau. <lacht> der Mike war extra was oh, ja. war ja. Ja. Ja, genau. <lacht> genau, hallo. Warum also, steht also, bestimmt drunter, gesucht wird oder was? Ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja dann, ne? Ja, wir sind hier auf der ersten Etage. Wie Sie sehen, machen wir hier heikle weiter. Und, Jungs sind fleißig, unser Bauunternehmer macht hier äh, ganz schnell alles fertig. Ähm, ja, hier auf der ersten Etage haben wir auch drei Wohnungen, wie unten. Ähm, das wäre hier die Nummer 4 vier mit vier Zimmern, Wohnungsnummer 4. Und in der Mitte haben wir immer zwei Zimmer, wie Sie wissen. Und drüben ist die Masonettenwohnung der oberen äh, Ebene sozusagen. Und das, was ich so hier so sehe und schätze, könnte sein, dass wir in, äh, in einer Woche zehn Tage wahrscheinlich auch mit den Mauerarbeiten fertig sind. Und kommt dann die Decke oben drüber. Und dann können wir quasi mit der obersten Ebene anfangen. Und dann bauen wir ja, wie Sie wissen, zwei Wohnungen, zwei Dachgeschosswohnungen, Wohnungen 6 und 7. Und äh, ja, schauen Sie sich einfach mal ein bisschen um.